Empathie. Heute werde ich erklären, was Empathie ist, welche Formen von Empathie es gibt und dass Menschen, die Empathie nur teilweise oder überhaupt nicht erleben, genauso menschlich sind und genauso normal sind, wie Menschen, die Empathie erleben. Wenn wir über Empathie reden, dann tun wir oft so, als Wäre das ganz klar, was wir damit meinen, als wäre das etwas, was wir alle gleich erleben, aber das ist einfach nicht der Fall. Empathie ist ein Thema, darüber gibt es auch unheimlich viele wissenschaftliche Arbeiten, die dann auch eine Zerlegung vornehmen, also beschreiben, aus welchen Teilerlebnissen Empathie besteht. Sowas ähnliches will ich heute machen, wobei meine Arbeit hier unwissenschaftlich ist, es geht mir nur darum, ein paar Worte zu schaffen, dafür, wie wir über Empathie reden können. Damit wir auch ein bisschen Verständnis dafür aufbauen können, dass wir alle unterschiedlich viel Empathie erleben und auch Empathie auf unterschiedliche Arten und Weisen erleben. Ich habe ja auch meine eigenen Namen benutzt, die hoffentlich ein bisschen weniger kompliziert sind, als die wissenschaftlichen Begriffe. Ich habe Empathie in vier verschiedene Teile zerlegt. Den ersten Teil nenne ich Gefühlserkennung. Das heißt erkennen, dass jemand anders Gefühle hat und auch erkennen, welche Gefühle das sind. Den zweiten Teil habe ich als Be Gefühlsübertragung bezeichnet. Das heißt, wenn Gefühle sozusagen von einer Person auf die nächste überspringen. Das geht mehr oder minder automatisch. Den dritten Teil bezeichne ich als stellvertretendes Mitgefühl. Das heißt, mich mehr oder weniger bewusst in einen anderen Menschen hineinversetzen und versuchen mir vorzustellen, was die Person in der Situation empfinden könnte. Den vierten Teil nenne ich Gefühlsantwort. Das ist jedes Gefühl, das sich als Reaktion auf Gefühle oder Erlebnisse von einer anderen Person habe, aber nur Gefühle, die sich auch auf diese andere Person beziehen. Die vier Teile werde ich im Folgenden jetzt etwas genauer erklären. Gefühlserkennung ist was, das viele Menschen ziemlich automatisch machen. Sie interpretieren Körpersprache, Tonfall, Bewegungen und Gesichtsausdrücke von anderen Menschen, um daraus automatisch oder unbewusst zu schließen, welche Gefühle die andere Person im Moment empfindet. Diese Körpersprache, Gesichtsausdrücke und so nennt man auch nonverbale Signale. Viele Menschen, zum Beispiel Autistinnen, haben Probleme damit, diese nonverbalen Signale zu verstehen und müssen sich unter Umständen bewusst erarbeiten, wie Gefühle erkannt werden können. Nicht alle Menschen haben die kognitive Fähigkeit dazu, das zu lernen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die können Gefühle bei anderen Menschen überhaupt nicht erkennen. Um die ganze Sache zu vereinfachen, gibt es natürlich das Wundermittel Kommunikation. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand anders irgendwie nicht auf eure Gefühle eingeht, dann kann es manchmal ganz vernünftig sein, einfach zu sagen, was ihr empfindet. Um einfach auszuschließen, dass bei dieser nonverbalen Kommunikation was schiefgegangen ist. Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass viele Menschen, wie zum Beispiel ich, eine ungewöhnliche Körpersprache haben und dadurch auch oft falsch verstanden werden. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel lachen, wenn sie aufgeregt sind, oder grinsen, wenn sie Angst haben. Und das wird natürlich dann ziemlich dramatisch falsch interpretiert und das kann auch zu sehr unangenehmen Missverständnissen führen. Natürlich können auch andere Behinderungen diese Körpersprache und die anderen nonverbalen Signale beeinflussen. Zum Beispiel eine Person, die noch nie Gesichtsausdrücke gesehen hat, wird selber wahrscheinlich auch sehr wenige Gesichtsausdrücke machen. Und genauso können zum Beispiel Schmerzen oder Krämpfe oder Fehlstellungen dazu führen, dass jemand Körperhaltungen einnimmt, die unter Umständen fälschlicherweise als nonverbale Kommunikation interpretiert werden. Und auch hier gilt, wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt einfach nach und redet einfach drüber. Natürlich können wieder nicht alle Menschen sprechen und das heißt, es gibt Menschen, für die es Gefühlserkennung nur sehr schwer oder auch überhaupt gar nicht zugänglich. Und darauf solltet ihr in dem Fall natürlich auch Rücksicht nehmen. Die meisten Menschen können aber mehr oder weniger gut irgendwann lernen Gefühle zu erkennen oder zumindest lernen, gegebenenfalls nachzufragen oder zu akzeptieren, was sie von anderen gesagt bekommen. Gefühlsübertragung ist was, das kann nur stattfinden, wenn vorher die Gefühlserkennung funktioniert hat. Gefühlsübertragung ist, wenn ich jetzt ganz plötzlich die Gefühle fühle, die eine andere Person spürt. Also, das sind dann nicht meine eigenen, sozusagen, sondern die gehen von der anderen Person aus. Viele Menschen merken auch gar nicht, dass Gefühlsübertragung passiert. Also, es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand ganz plötzlich traurig oder wütend fühlt und überhaupt nicht weiß, woher das Gefühl jetzt kommt. Weil es in Wirklichkeit praktisch von einer anderen Person kommt, die auch anwesend ist. Gefühlsübertragung passiert oft automatisch und ist das, was oft als die Empathie bezeichnet wird. Gefühlsübertragung kann auch sehr überwältigend sein. Es gibt auch Menschen, die auch sehr, sehr viel von dieser Empfindlichkeit haben und sehr stark Gefühle von anderen aufnehmen, zum Beispiel Leute mit Borderline, die können dann Hyperempathisch sein, das heißt überempathisch. Gefühlsübertragungen können natürlich nützlich sein, weil es hilft intuitiv, also ganz von selber zu verstehen, was für Unterstützung die andere Person gerade braucht, wie man am besten helfen kann. Es kann natürlich auch hinderlich sein, wenn ich zum Beispiel jemandem helfen will, aber schon von dem ganzen Schmerz, den die andere Person empfindet, selbst überwältigt werde. Gefühlte Übertragung ist etwas, das erleben viele Menschen gar nicht. Ich erlebe zum Beispiel gar keine Gefühlte Übertragung, ich kenne das nicht. Das ist völlig okay, manche Menschen erleben mehr davon, manche Menschen gar nichts und es ist keine Voraussetzung für rücksichtsvolles Handeln oder so. Also, es kann Vorteile haben, Gefühlsübertragung zu erleben, und es kann aber auch Nachteile haben, weil es auch eben sehr belastend sein kann. Stellvertretendes Mitgefühl ist was, das einen ähnlichen Effekt haben kann wie Gefühlsübertragung, aber komplett anders funktioniert. Stellvertretendes Mitgefühl heißt, dass ich mich mehr oder weniger bewusst in eine andere Person hineinversetze und mir vorstelle, wie ich mich fühlen würde, wenn ich in der Situation wäre. Das kann helfen, Gefühlsübertragung zu ergänzen oder zu ersetzen. Ein Beispiel für stellvertretendes Mitgefühl ist es, wenn ich am Spielplatz vorbeilaufe und ich sehe ein Kind auf einer Schaukel dann stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn ich auf der Schaukel wäre und dann freue ich mich. Ein anderes Beispiel, es kann natürlich auch negativ sein, ist, wenn ich sehe, dass sich jemand in den Finger schneidet und ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich mir in den Finger schneiden würde und dann sage ich Aua. Also, auf diese Art und Weise kann man sowas ähnliches wie Gefühlsübertragung erzeugen. Es ist halt nicht unbedingt korrekt. Ich interpretiere ja nicht, wie bei Gefühlsübertragung, die Körpersprache und die anderen nonverbalen Signale einer Person, sondern ich stelle stell mir vor, wenn ich diese Person wäre, was ich dann fühlen würde. Ich habe natürlich nicht alle Informationen. Ich weiß nicht, was die Person tatsächlich fühlt. Ich kenne nicht den restlich der Umstände und das heißt, ich kann auch voll daneben liegen. Wenn das Kind auf der Schaukel sitzt, kann es auch sein, dass das Kind gerade total gelangweilt ist oder traurig ist und davon weiß ich eben nichts, weil ich nicht die Signale oder die Körpersprache des Kindes interpretiere, sondern einfach nur mir vorstelle, wie es wäre, wenn ich auf der Schaukel wäre. Also, das ist... Nicht das gleiche wie Gefühlsübertragung, sondern es ist eigentlich eine Form von Gefühlsantwort. Gefühlsantworten sind Gefühle, die ich als Reaktion auf Gefühle oder auf Erlebnisse von anderen habe. Dabei müssen diese anderen nicht unbedingt Menschen sein, sondern ich kann auch Gefühlsantworten in Bezug auf Tiere haben oder sogar auf Gegenstände. Ein Beispiel für eine Gefühlsantwort ist, wenn ich eine Freundin habe, die einen Test besteht und mich dann einfach freue, weil sie diesen Test bestanden hat. Das hat nichts damit zu tun, was die andere Person in dem Moment empfindet. Vielleicht ist diese besagte Freundin unzufrieden mit ihrem Testergebnis oder sie ist einfach nur müde und will jetzt schlafen. Aber ich freue mich dann eben trotzdem, weil das praktisch meine Gefühlsantwort ist. Diese Gefühlsantwort muss ich aber tatsächlich auf die andere Person beziehen. Wenn ich mich nur freue, weil das Ergebnis mir praktisch auch was nutzt, dann ist es keine Gefühlsantwort. Ein schlechtes Gewissen oder sowas wie Reue ist auch eine Gefühlsantwort. Also wenn ich zum Beispiel jemanden versehentlich oder auch mit Absicht verletze und mich danach dafür schlecht fühle, dann ist das eine Form von Gefühlsantwort, weil ich mich praktisch schlecht fühle, weil ich der anderen Person ein negatives Gefühl verursacht habe. Gefühlsantworten entstehen üblicherweise unfreiwillig und können auch ziemlich intensiv sein. Sowas wie zum Beispiel Mitleid würde ich auch als Gefühlsantwort einordnen, aber darüber können wir gerne noch diskutieren. Menschen, die Schlechteren sind, Gefühle zu erkennen und auch keine Gefühlsübertragung erleben, können trotzdem Gefühlsantworten haben. Es gibt auch Menschen, die haben keine Gefühlsantworten, zum Beispiel viele Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung und das ist dann das, was man im Allgemeinen als empathielos bezeichnet. Empathielosigkeit sollte aber nicht zu einem Schimpfwort werden. Es gibt nur eine ganz bestimmte Menge und eine ganz bestimmte Art Empathie zu erleben, die als normales Erleben von neurotypischen Menschen wahrgenommen wird. Viele neurodivergente Menschen erleben Empathie anders, stärker, schwächer oder gar nicht als neurotypische Menschen. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die ein eingeschränktes Gefühlserleben haben und gar nicht alle Gefühle wahrnehmen. Und das betrifft dann ja natürlich auch die Empathie. Oder was ich eben schon erklärt habe, manche Menschen sind schlechter darin, Gefühle zu erkennen oder ihnen fehlt die geistige Leistungsfähigkeit, sich in andere reinzuversetzen. Und es gibt eben auch Menschen, die tatsächlich gar keine Empathie empfinden. Empathielose Menschen sind deswegen aber noch lange nicht gefühlskalt oder automatisch manipulativ und böse. Wie stark oder schwach und auf welche Art und Weise wir Empathie erleben, sind einfach menschliche Eigenschaften, die für uns alle unterschiedlich sind und die wertungsfrei betrachtet werden sollten, so wie Haarfarbe oder Schuhgröße. Empathie ist keine Voraussetzung dafür, andere Menschen rücksichtsvoll zu behandeln und ihnen nicht mit Absicht weh zu tun. Ich muss nicht die Gefühle von anderen Menschen verstehen, um sie rücksichtsvoll behandeln zu können. Es gibt auch Menschen, die eben, wie gesagt, gar keine Empathie empfinden, vielleicht auch keine Reue und kein schlechtes Gewissen empfinden, aber diese Menschen verdienen den gleichen Respekt und das gleiche Vertrauen wie andere Menschen, die Empathie erleben. Es gibt nämlich unheimlich viele Gründe, andere Menschen gut zu behandeln und ihnen nicht weh zu tun. Empathie ist nur einer von den Gründen. Und wie wir alle wissen, reicht Empathie oder die Fähigkeit zur Empathie noch lange nicht aus, um sicherzustellen, dass jemand anderen Menschen nicht wehtut. Natürlich gibt es auch Menschen, die unter ihrer Empathie leiden, wenn sie zum Beispiel zu viel oder zu wenig Empathie empfinden und die daran arbeiten möchten. Und das ist natürlich auch. Euer gutes Recht. Aber alle anderen sollten Menschen danach bewerten, wie sie handeln und was sie tun. Und nicht danach, welche Fähigkeiten und was für ein Gefühlserleben sie haben. Ich hoffe, dass diese Darstellung ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir wertungsfreier und genauer über das Thema Empathie reden können. Ich will jetzt noch ein paar Worte zu einem anderen Thema verlieren, und zwar ist euch vielleicht aufgefallen, wie knallrot ich heute bin, es ist nämlich April, und im April machen wir Rot für den Autismus. Und das heißt, wir wünschen uns die Akzeptanz von Autismus, wir wollen, dass Leute aufhören, nach, nach Heilung für den Autismus zu suchen. Wir wollen, dass schädliche Therapien wie zum Beispiel ABA ersatzlos abgeschafft werden und dass autistische Menschen in ihrem Leben bessere Unterstützung und mehr Akzeptanz erhalten. Und damit verabschiede ich mich mit schönem Glitzerkissen. Bis zum nächsten Mal.